In der heutigen Folge meiner Discord-Tutorial-Reihe werde ich euch zeigen, wie ihr euren noch ziemlich hässlichen Server, der ihr jetzt auch Bots und so beinhaltet, erstmal richtig verschönern könnt. Ein cooles Design hinzufügt, wie ihr mit Bannern arbeitet und so weiter. Wenn euch das Ganze gefällt, dann würde ich mich für jemanden über eine positive Bewertung freuen und abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Plus, joint natürlich auch gerne meinen Discord-Server. Dort gibt es bald ein richtig cooles 100-Mitglieder-Special-Event. Und ich möchte mich noch mal vorab entschuldigen, dass zurzeit relativ inaktiv Videos kommt. Das liegt daran, dass ich zurzeit sehr viel an meinem Discord-Server statt an meinen Videos arbeite. da wie gesagt, auch gerne rauf. Dann bekommt ihr auch alles von meinen neuen Sachen auf dem Discord mit. Und ich würde sagen, let's go mit dem Video. <lacht> Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Discord Tutorial Reihe und im letzten Video haben wir uns ja mal um Server Personalisierung, coole Funktionen mit Bots und so weiter gekümmert, aber trotzdem sehen ja die Channels hier alle noch ein bisschen hässlich aus und deswegen werde ich euch heute zeigen, wie ihr den Server generell verschönern könnt. Dort werde ich auf drei Punkte eingehen. Erstens. Das äußere Design der Kanäle. Also wie man hier solche coolen Sonderzeichen und Emojis macht, dass das Ganze einfach viel anschaulicher aussieht. Dann hier Rollen und Nickname-Designs. Und zu guter Letzt das Design im Inneren der Kanäle. Also zum Beispiel mit solchen coolen Bannern hier und solchen embits Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Punkt. So, wie ihr es vielleicht bei vielen oder auch auf meinem Server schon gesehen habt, kann man hier bei den Kanälen immer so coole Sonderzeichen und Emojis einfügen. Dann sieht das Ganze einfach schon mal viel schöner aus, als jetzt hier, wo das Ganze so kahl ist. Jetzt fragen sich einige von euch aber, wie man diese Zeichen und Emojis denn kriegt, denn wenn man jetzt hier zum Beispiel mal in die Kanaleinstellungen geht, es gibt jetzt nirgendwo einen Button, wo man Emojis oder so Zeichen oder so findet. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal, wie ihr Emojis bekommt und danach zeige ich euch, wie ihr diese Sonderzeichen bekommt. Bei Emojis ist es relativ einfach, gerade an die Windows-User, denn dort könnt ihr einfach Windows-Taste plus Punkt drücken und es öffnet sich dieses Fenster hier, wo ihr alle möglichen Emojis zur Auswahl habt. Wer jetzt Mac oder Linux benutzt, kann ich das auch später nochmal zeigen auf eine andere Methode, wie ihr die Sonderzeichen kriegt. Äh, ich meine natürlich die Emojis. Und auf dieser Website hier, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe, dort findet ihr hier alle möglichen Schriftzeichen, Symbole und so weiter. Und hier weiter unten auch alle Emojis nochmal zum Kopieren, falls jemand jetzt hier Mac oder Linux benutzt und eben diesen Windows-Plus-Punkt eben nicht funktioniert. Da könnt ihr euch einfach hier alles markieren, was ihr haben wollt und dann einfach mit STRG C rauskopieren. Zum Beispiel, ich würde mir jetzt mal hier für unseren Crafting Crew Server diesen ganz clean Strich hier einfach kopieren. Dann hier den davor einfügen und dann noch ein kleines Emoji, zum Beispiel bei Willkommenshalle. Könnte man irgendwie vielleicht so eine Hand, die hier so winkt. Ist. Und schon ist das Ganze hier viel, viel schöner. Das mache ich jetzt mal kurz bei allen Kanälen. Okay, ich habe das hier jetzt erstmal bei den allgemeinen Kanälen und hier unten bei den Chaträumen gemacht. Man könnte es jetzt hier auch noch beim Support und beim Voice-Channel machen. Aber ehrlich gesagt, dafür war ich jetzt zu faul. Hä? Den Log-Channel habe ich jetzt mal nicht designt, weil das ja eh nur für Admins ist. Und da ist das Aussehen nicht wirklich wichtig. Und hier leider bei Trash, dieses Mülleimer-Symbol ist nicht richtig geladen. Keine Ahnung, warum. Da müsste man da nicht hier noch so einen Bindestrich machen, dass diese. Striche hier auch richtig aufeinander liegen. Okay, kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Und zwar zu den Rollendesigns. Und ja, man kann hier auch bei den Rollen solche Emojis und Sonderzeichen verwenden. Was auch immer ziemlich cool dann letztendlich aussieht. Außerdem kann man nicht nur bei den Mitgliedern, sondern auch bei den Bots hier immer die Nicknames so ein bisschen verschönern. Also ich habe es immer so gemacht, dass erst dieses Roboter-Emoji, dann in Klammern der Prefix vom Bot und dann die Aufgabe also hier zum Beispiel Manager... Oder Unterhaltung. Das bedeutet, ihr könnt ja auch einfach in die Server-Einstellungen und dann zu so rollen und dann hier auch wieder die Sonderzeichen und das Emoji einfach einfügen. Relativ einfach. Ich habe mir schon überlegt, wie wir es hier auf dem Crafting Crew Server machen werden. Und zwar dachte ich mir, dass ich dafür mir diese zwei Klammer-Emojis hier nehmen werde. Und dann gehen wir als erstes hier zu Owner, fügen diese zwei Klammern ein und dann machen wir da noch ein Emoji rein. Beim Owner wäre das jetzt. Das heißt die Krone oder ein Schlüssel oder so. Wobei Schlüssel würde ich eher bei Admin nehmen. So, bei Admin machen wir dann hier den Schlüssel. Bei Moderator können wir Blaulicht nehmen und so weiter. Dann müsst ihr wieder gucken, was für euch am besten ist. So sieht das Ganze dann fertig aus. Und das ist jetzt schon mal viel, viel schöner, als wenn man jetzt hier einfach nur so kahle Rollen hätte. Aber jetzt sehen hier auch die Nicknames von den Bot noch nicht so schön aus. Deswegen dachte ich mir, nehmen wir uns mal ein weiteres Sonderzeichen. Und zwar vielleicht... Mache ich hier so einen etwas kleineren Strich. Und ändern jetzt hier den Nickname. Ich dachte mir, dass wir zweimal diesen kleinen Strich hier machen. Dann den Prefix da rein. Das ist von dem Auto-Delete-Bot. Ja, Add-Auto-Delete, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Das mache ich dann wieder gleich bei allen Bots. So, dann hier wieder das Bot-Emoji davor. Und dann hier hinter Auto-Delete. Und schön haben wir einen viel schöneren Nickname. Okay, dieses It-Ping sieht jetzt ein bisschen blöd aus. Ich schreibe da einfach mal nur das Add hin. Das wird jeder schon verstehen. Dann bei Server Stats ist es dann ist das S-Slash-Prefix. Dann dahinter Server Stats oder Member Count könnt ihr auch machen. So sieht das Ganze dann fertig aus, wenn wir jetzt bei jedem hier den Nickname geändert haben. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt und zwar den Design im Inneren der Kanäle. Denn man muss nicht mit normalen Nachrichten arbeiten, man könnte auch einfach hier solche schönen Embeds nehmen, wo man coole Emojis und Überschriften und so einfügt oder wie hier im Regelwerk. Man kann auch hier zum Beispiel in der Rollenverteilung immer so coole Banner verwenden, was ich immer sehr, sehr cool finde. Deswegen verschönern wir jetzt als allererstes erstmal das Regelwerk, weil das sieht ja wirklich noch ein bisschen hässlich aus. Machen wir erstmal hier eine Überschrift. Groß und dick und unterstrichen. Regelwerk. Fragt euch gleich, was ich hier denn mache mit diesem Strichen und diesen Sternchen hier. Nämlich, wenn ihr am Anfang und am Ende zwei Sternchen macht, dann wird es dick geschrieben. Und wenn man zwei so Unterstriche macht, dann wird es unterstrichen geschrieben. Das gleiche kann man auch mit einem Sternchen machen. Dann ist es kursiv. Man kann auch, das, wenn man zwei solche Dinger macht, und nochmal so... Dann ist das in so einem Codeblock drin. Wenn ihr zwei solche Linien, welligen Striche da am Anfang und am Ende macht, ist das so durchgestrichen. So, also machen wir es hier erstmal fett und unterstrichen. Und dann da drunter schön formatiert die Regeln. Zum Beispiel erstens keine Werbung. Das mache ich jetzt erstmal nicht, weil das ein bisschen viel Arbeit ist. Aber ich will es euch nur mal symbolisieren, wie das aussieht. Zum Beispiel auf meinem Server haben wir das hier in so einem Embed drin. Man muss es aber nicht im Embed machen. Man kann auch zum Beispiel wie auf diesem Server hier. Man kann es wie auf diesem Server hier. Hier zum Beispiel auch so machen. Das finde ich auch sehr, sehr schön mit diesen Strichen hier. Kurze Info, wie ihr diese Striche am Rand bekommt. Dafür müsst ihr einfach dieses Zeichen hier machen und dann ein Leerzeichen und dann bekommt man hier diesen Strich davor, die Nachricht. Aber jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie ihr solche coolen Banner hier bekommt. Denn Banner sind was ziemlich cooles, um Überschriften zu ersetzen, weil normale Überschriften sehen manchmal ein bisschen hässlich aus. Deswegen sind Banner was ziemlich cooles. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ja? Also ihr müsst jetzt nicht äh, unbedingt gleich so einen heftigen Banner wie auf diesem Server hier mit Hintergrund und allem erstellen. Wenn ihr zum Beispiel einen Minecraft Server habt, könnt ihr einfach auf die Seite textcraft.net gehen und dort könnt ihr einen Minecraft Text sogar generieren mit transparentem Hintergrund. Zum Beispiel können wir jetzt hier Regelwerk und dann hier als zweiten Text drunter. Wenn wir jetzt hier auf Create gehen, wurde das jetzt hier so erstellt. Wir können auch immer, wenn wir die jeweilige Zeile auswählen, hier zum Beispiel bei Regelwerk, können wir hier den Inhalt verändern wir können hier die Schriftgröße verändern. Okay, das ist jetzt viel zu klein. Ich mache jetzt hier mal extra groß. Dann mache ich hier diesen. Ja, das sollte ziemlich gut passen. Dann können wir hier noch, wie breit der Rand sein soll. Also so, so zum Beispiel. Sieht auch ziemlich cool aus. Das gleiche auch bei der zweiten Spalte. da können wir hier auch die Farbe verändern. Wir können hier sogar die Schriftart ändern. Also wir könnten hier, müssen keine Minecraft-Schrift. Wir können auch hier so eine Pokémon-Schrift nehmen. Das geht auch immer. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann können wir das einfach rechtsklick, kopieren, Steuerung v in Discord einfügen. Und dann haben wir hier dieses Banner, was schon sehr, sehr schick aussieht, muss ich sagen. Zu anderen Versionen von Bannern und auch wie man solche äh, animierten Banner wie, wie hier macht, das erfahrt ihr in einer anderen Folge, wo es nur explizit um Banner und Icons geht. So, und zum Schluss möchte ich jetzt noch euch allen einmal einen Tipp geben. Lasst euch bei Regelwerk und solchen großen Projekten, wo ihr einfach lange Nachrichten verfassen müsst, Zeit. Ja, es ist wichtig, dass ihr nicht irgendwas hier hinklatscht und sagen, erstens ist keine Werbung und so. Das ist einfach nur hässlich und es liest sich niemand durch. Immer schön gut formatiert und auch mit solchen Bannern, wenn es geht, damit es einfach anschaulicher ist. Weil sonst lesen es sich die Leute auch wirklich nicht durch. Das war es soweit auch mit meiner verschönern folge In der nächsten Folge geht es mal um Server-Icon und Banner und danach werden wir uns wieder mit bestimmten Bots beschäftigen, weil es gibt noch viele, viele mehr, die einfach sehr, sehr viel können. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen und abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Plus, joint natürlich auch gerne meinem Discord-Server, wo es gerade ein richtig cooles Event gibt. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Tschüss!